3D-Drucker, Laserschneider oder multifunktionale Bearbeitungsmaschinen – neue Technologien könnten zukünftig lokale Minifabriken in den Städten möglich machen. Aber wem nutzt eine Mischung von Wohnen und Arbeiten im Quartier? Ist es vorteilhaft, um die Ecke zu arbeiten? Profitiert die Umwelt von städtischer Produktion? Interessiert es den Kunden, wie seine Bestellung zu ihm kommt? Stört Produktionslärm den Schlaf? Ist es bei Online-Bestellung wichtig, wo der Produktionsort ist? Kann in der Stadt genauso preiswert produziert werden wie auf dem Land? Und sieht so also die Zukunft urbaner Produktion aus?